Es gibt unendlich viele Gründe, warum es einem in der Beziehung schlecht geht. Böser Partner selten. Missverstehen, was jeder vom anderen braucht, häufig. Es gibt nur einen Grund, warum es Paaren in der Beziehung gut geht. Beide sind davon überzeugt, dass es beiden wichtig ist, dass es beiden in der Beziehung gut geht. Dann kann es Missverständnisse geben, böse Worte durch schlechte Laune, alles wird man überwinden. Und sich entschuldigen oder gemeinsam über die Marotten und Missverständnisse lachen. Ja, so, so einfach ist das. Und leider für viele schwer aufrechtzuerhalten. Denn in der Zeit der Verliebtheit hat genau diese Haltung bestanden.